Sind Sie Jimmy Arnault? No? Ja. Ich komme von einer Anwaltskanzlei und soll Ihnen diese Unterlagen zustellen. Anwaltskanzlei? Wer dich verklagt? Wer verklagt mich? Ich bin nur der Bote. Das heißt ja nicht, sie dass du sie nicht mehr sehen darfst. Sie wohnt eben nur bei mir. Hey, Schatz. Okay, okay. versuch es weiter. Tut mir leid. Müssen wir das so schnell spielen? Das... das war nicht schnell. Tut mir leid, dass wir nicht da waren. Schon gut. Ich bin sogar froh, dass sie nicht da wart. Ach wirklich? Mutter war eine sehr wohltätige Frau. Sie hat Bruce Springsteen verehrt. Sie hat uns gern Thunder Road vorgesungen, wenn wir ins Bett sollten. Ich finde alles gut. Alles lief normal. Eine Mundharmonika spielt. Im Gericht liegt eine Aussage vor, wonach sie sich auf einer öffentlichen Trauerfeier rücksichtslos verhalten haben sollen. Ich habe heute meine Tochter, Maria! Ja, das reicht! Richtig! Du hast mir meine Hose, Thomas! Du hast mir meine Hör. Hose! Du, du, du Ich Dein Leben nicht versaut! Was? Du hast mich Verdammte Video gesehen? Wir tanzen auf eine Beerdigung! In deiner Kultur macht man das! James Edward! Was? Was ist mit dem Kühlschrank? Ich dachte, der sei ein Einbrecher. <lacht> Scheißkerl. Ich wollte sie nicht so nennen, tut mir leid. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Gehen mir noch nie im Leben besser. Siehst du mich mit dem Krokodil kämpfen, hilft dem Krokodil. <lacht> <Yeah>. <lacht>